Du bist kaum wieder zu erkennen. Kein Wunder, dass du, dass der Top Champ dich so mag. Nun gut, dann ist es jetzt Zeit für das letzte Mitglied der Top 4. Das ist dein Stichwort, Synius. Das war wir schon klar, dass einer von den Top 4 sein wird. Hm, lass auf das hier warten. Äh, ich glaube, er hat dich nicht gehört. Synius, es wurde dir verlangt. Lauter Aoki. Lauter Aoki, du musst lauter sprechen. Senius! Ah. Senius! Du bist dran! Hallo Maike, es freut mich, dass du es bisher geschafft hast. Und was dich betrifft, Aoki, Mensch, du kannst mich doch nicht immer von Kay rufen lassen. Okay, dann werde ich mal ganz kurz meine Pumpern heilen, dann kämpfen wir gegen ihn. Komplett aufgeheilt bin ich nun ready gegen Sinios zu kämpfen. Der letzte von der Top 4. Ich wusste, dass du mir früher oder später gegenüberstehen würdest. Es ist schon erstaunlich, wie rasch der Nachwuchs an Erfahrung gewinnt und heranreift. Doch dass wir so früh aufeinandertreffen würden, übersteigt selbst meine Künstlerwartungen. Erwartungen. Ja, same. Ging voll schnell, oder? Als Lehrer ist es eigentlich meine Aufgabe, diesen Reifeprozess bei meinen Schülern aktiv zu begleiten und ihnen zu helfen. Doch hier und jetzt vergesse ich mal für einen Moment meine Berufung als Lehrer. Stattdessen bringe ich meine ganze Kraft auf, um dich zu besiegen. Denn ich bin der Drache, der die Festung der praktischen Prüfung beschützt. Ich bin Sinius. Gib Acht, dass du dir an meinem feurigen Atem nicht die Finger verbrennst. Also er ist ein Drachentrainer? haben ich jetzt verstanden? Ein u -Hafnia. Ja, er ist definitiv ein Drachentrainer. Na gut. Zeig mir, was du gelernt hast. Ich will, dass wir uns, uns ungezügelt gegenüberstehen. So, sehr effektiv gegen Drache. Müsste Eis sein. Spatz hat es eine sehr böse Attacke. Macht immer genau die Hälfte der Damage an Leben, was man hat. Ja, genau. Das ist sehr böse. Aber wie gesagt, zu Titan müsste ich ja eigentlich... Relativen Vorteil sein, vor allem mit äh, ich riskiere es vielleicht trifft's ja komm schon schade okay äh, dann setze ich einfach nur Eisklasse ein drachenpuls boah verdammt wegen superzahn ist das halt das problem dass er mich sofort down kriegt das hat sogar schon gereicht. Oh, Na gut, da hätte ich das vorher einsetzen müssen Und ich wusste, ob das reicht oder nicht. Ich dachte, das reicht nicht, weil ich habe überhaupt nicht ein bisschen krass eingeschätzt. max Maxax mit der Axt. Da ist er. Na gut, dann hole ich jetzt mal meinen Heiltrank raus. Reicht das? Das reicht nicht. Ah, Top-Trank. wenn ich es ungern einsetzen möchte. Was getan werden muss muss getan werden, lol und ja dieses Wachsacks, das nicht dein ernst, oder? Das ist jetzt nicht dein ernst. Ja gut, dann äh, ja äh, schnell weg hier. Ich überlege gerade, was ich jetzt anstelle. Ähm Ansonsten ich versuche mal mit eisplitter vielleicht reicht das auch schon. Nee, schade. Nee, mag das das krasser. Verdammt! Das ist mies. Der Teil ist mein bestes Pokémon gegen diesen Trainer. Ich versuche mal mit Super. Ob er vielleicht hier noch ein bisschen was reißen kann. <lacht> ähm. Erdbeben war gar nicht mal so schlecht, aber viele da. Ich mach mal Erdbeben. Ich versuche einfach mal. Ich muss ein bisschen ausprobieren, okay? Nein. Not bad actually. Okay, ich nutze jetzt die Zeit, weil Super wird sowieso jetzt down gehen, egal was ich mache. Äh, um zu halten, wieder zu beleben. Und dann Eisblitze direkt einzusetzen. Mit zu zeiten. Ich will so gut es geht, zu Titan den ganzen Kampf hier durchcarryen, ja. Weil ich glaube, das wird wirklich die beste Taktik sein, die ich habe. Plus, ich bin mittlerweile Level 57, habe ich gesehen, ja. Und die sind alle hier Level 60. Also, ich komme so langsam dran. So langsam komme ich dran. Okay. Sachs, du bist ein bisschen klein hier in dem Spiel. Aber ja, du bist down. Tandrak, das sagt mir rein gar nichts gerade. Tandrak? Tandrak. Ach du! Ja, komm, du bist so. Ich finde, das ist wirklich so ein Pokémon, das kann man leicht vergessen, oder? Was meint ihr? Ich hab voll vergessen, dass dieses Pokémon existiert. <lacht> Welche Gen? Gen 5 war es nicht, Gen 6 glaube ich auch nicht. Ich glaub, das war Gen 7, kann das sein? Gen 7? Maybe? <lacht> Man merkt, dass ich keine Ahnung hab. Oh Mann. Ich schwöre, ich kenn mich mit Pokémon aus. For real! Hot <lacht> Ach komm! Wehe, wehe. Das ist jetzt aber nicht 14kp ab, oder? Nein. So, so 10 vielleicht, aber nicht 14. Verdammte Kacke. Verdammte Axt. Max Axt mit seiner Axt. Was mach ich denn jetzt? Es geht nicht. Ah. Äh. Ah. Takoko? Maybe? Weil du kannst ja. Ein bisschen drin bleiben das Ding sitzt down. Was für ein Typen. Ach, Wasser. Das typ, Das Ding ist zu Wasser. Okay. Man merkt wirklich, dass das Pokémon gar nicht kennt. Das ist aber kein neues Pokémon, das weiß ich. Da hätte ich drauf kommen können, dass es Wasser-Pokémon ist. ja haben so, es ist nicht blau, kein Wasser-Pokémon. Ja, dumm. Drapfel, Drache... Ist auf jeden Fall der Apfel. Der Apfel ist Ja, äh, oh, Keine Ahnung, du. Bellybold, I guess. Der Kampf läuft wirklich nicht wie geplant. Aber hey. Wir kommen trotzdem <lacht> relativ gut durch. Das ist sein vorletztes Pokémon, glaube ich. So. Nochmal Beleber. Die Runde gebe ich auf, dann kann er mich angreifen, nimmt mich auch mit Dynamo auf, außer ich sterbe direkt, oder, oh ja, gut, das, das ist auch okay, das ist auch okay. So, und mein Plan wäre jetzt ja, Voltwechsel, vor allem weil Egel dann noch nichts bringt, oder, bringt das dann was, weil ich switch doch raus, keine Ahnung was bringt. aber ja, Voltwechsel. Hä, das ist eine komische Animation, so sieht Voltwechsel nicht aus, ich springe so mit so einer, mit einem funken an den Gegner vorbei. Normalerweise, aber die Animation sagt was anderes. Okay, cool. Weiß nicht, was sie sich hier dabei gedacht haben. Bei Game Freak Industries. Na, genau. Er versucht erneut, aber daneben kannst das nicht zweimal hintereinander setzen, du Idiot. Bam! Boah, das ist One-Shotted. Ich meine, ich weiß, dass Drapfel das kein krasses Pokémon ist, aber das ist das One-Shotted. Krass. Okay, jetzt kommt sein best Pokémon: binodon nur noch ein kleines bisschen und du hast bestanden. Weiter so. Nicht aufgeben. Okay. Espino dann. Ah, du bist es. Es ist Godzilla. Ich mag das Ding gerne ansehen als so eine Art Godzilla-Pokémon. Oh, großer Drache. Steige zu mir herab und lass den terra Crystal, deine Krone sein. Ich weiß, dass der Spotter eigentlich Godzilla darstellen soll, aber ich finde das Pokémon hier sieht noch viel mehr aus wie Godzilla meiner meinung nach und da haben wir es drache so also einen großen drachenkopf mit flügeln auch cool ja deswegen ist einmal so typ Eisdrache und jetzt ist es nur noch drache oh -oh. aber eis ist sehr effektiv gegen dich jetzt jetzt wo du kein eis pokémon selber mehr bist von daher habe ich die gleiche idee die müssen dauert zu lange mit terror das ist wahrscheinlich nur noch in dieser gen so mit der machen ja immer die Macht, alles und jeden zu unterwerfen. Das, die Macht des Drachen. Ich meine es ist immer so, dass so eine krasse Animation in der nächsten Gen dann so richtig gekürzt wird. Großklingenstoß. Ah. Ich hab gehofft, dass es mich nicht one shottet Oh, wie traurig ist das. Mein Baby. Nein. Okay, du hast es so gewollt. Du hast es so gewollt, ja? Äh, uh, ne, actually war das nicht so gut mit Bellyboard reinzugehen. Actually war das nicht so klug. Ja, nicht so klug. Aber wegen Bollenhelm kriegt es ein bisschen Damage. Und. Oh, hat mehr Damage gemacht als erwartet. Ähm. Ja, Mist, was mach ich jetzt? Ich möchte ungern jetzt jemanden heilen, möchte sein. Ja, also der Kampf läuft schlechter als erwartet, aber werden es wahrscheinlich trotzdem noch schaffen, weil der ist ja fast down. Die benutzen die keine Highlight-Items aus irgendeinem Grund, das macht super einfach ohne Witz. Und, äh, ja. Warum tun sie das nicht, frage ich mich. Warum benutzen sie keine highlight -Tips? Sie haben das immer gemacht in der Top 4. Immer! Nimm mir eine Top 4, wo die es nicht gemacht haben. Ich wüsste jetzt gerade keine. Und weh, das gibt nicht One-Shot, nur weil... Ein Crit. Ein, ein Crit. Duffy Man, wir brauchen dich! Du musst es jetzt hinbiegen für uns. Du Priority Attack! Bam, no. das killt mich jetzt wieder und ich habe verloren, oder? Was mache ich jetzt? Ich weiß, was ich mache. Ich belebe. Mein Wasserpumon wieder, macht nochmal Düsen, hier hab ich gewonnen. Schaut mal, wenn er jetzt mindestens ein top so genutzt hätte, hätte er gewonnen. Wahrscheinlich, weil ich halt unachtsam war, mehr oder weniger. Aber nein, hat er nicht. Damit gewinne ich jetzt easy mit dieser simplen Taktik. Einfach Düsen, hier, wo ich hab gewonnen. Das war's. Ja. Das ist wirklich sehr enttäuschend, muss ich sagen. Auch meine Performance war sehr enttäuschend, aber darüber reden wir nicht. Ich glaube, ich habe nicht mal mehr genug Beleber, um jetzt noch zu gewinnen. Das ist das Problem. Lass uns mal schauen, wie aus es ausläuft. Aber die Macht des Drachen. Zumindest haben wir die Top-4 besiegt. Immerhin. Sie hat in echt zu klein Holz verarbeitet. Wow! Oh! <lacht> Phänomenal! Mich beim Mann gerade die Gefühle. Ah <lacht> oh, nicht fein! So schlecht hast du doch gar nicht gekämpft. Alles wird gut. Uff. Sorry, Maike. Seniors ist etwas nah am Wasser gebaut. Da hat er ab und zu mit den Tränen zu kämpfen. <lacht> Was soll ich machen? Wie ich stark jetzt hier? Das war machtlos. Halt <lacht> ich übernehme dann mal, bis er sich wieder eingekriegt hat. Also hiermit verkünde ich, dass du die praktische Prüfung, den zweiten Teil der Champ-Prüfung, mit Bravo bestanden hast. Juhu, du hast echt steil, hart gekämpft. Ja. Das war ganz großes Kino. Einfach warbelast. Herzlichen Glückwunsch. Aber zum Feiern wäre es noch zu früh, denn ein klitzekleines bisschen hast du noch vor dir. Die letzte Hürde der Champ-Prüfung. du die Tür dort hinten? Ja. Auf der anderen Seite erwartet dich unser oberster Boss, der dich bei deinem allerletzten Test ganz genau unter die Lupe nehmen wird. Als der Boss uns Top 4 rekrutierte, haben wir seine Kraft selbst erleben dürfen. Glaub mir, niemand im Champ-Rang ist stärker. Aber hey, wer mich besiegen kann, für den sollte das auch ein Klack sein, oder? <lacht> Und weil ich so nett bin, peppel ich noch schnell dein Team wieder auf. Du kannst dich bedanken, indem du gewinnst. Oh, danke. Oh, vielen Dank. Ja, der ist echt total... Fantastisch, äh, fantastisch. Ja, oh, deshalb werde ich dich ganz toll anfeuern. Äh, ja, viel Glück. Du hast mich gelehrt, dass auch der feurige Atem eines kleinen Drachen Großes bringen kann. In dir erläutert eine wahrlich beeindruckende Stärke. Hä? Ah, hat sich wieder eingekriegt. Da hab ich mich erschreckt. Du wirst dein Ziel erreichen, da bin ich mir sicher. Also auf in den Kampf. Schnapp dir diesen großen Erfolg mit deinen kleinen Händen. Okay, Leute. Ihr habt ihn gehört. Ready? Here we go! Wir wollen Champ werden! Also wer steht uns noch im Weg? Wer ist gerade der Champ? Oder bessere Frage, gibt es zwei Champs oder mehr? Müssen wir uns eins aussuchen? Wie wird das jetzt ablaufen? Da bin ich gespannt. Willkommen, hey, Michael. Es ist mir eine Freude, dich hier an der Spitze der puma -Liga zu treffen. Bei der letzten Prüfung handelt es sich um einen Kampf gegen mich, den Top Champ. Besiegst du mich? Hast du bestanden? Doch ehe wir mit dem Kampf beginnen, möchte ich mich bei dir entschuldigen. Als Liga-Präsidentin habe ich nämlich eine sehr unangemessene Eigenart. Wenn es um puma geht, bin ich nicht einmal zu den kleinsten Zugeständnissen bereit. Das könnte auch der Grund dafür sein, weshalb in letzter Zeit niemand die Prüfung bestanden hat. Aber wer weiß, vielleicht bist du ja imstande, eine ähnlich grandiose Leistung hinzulegen wie Champ Nemila damals. Doch nun, genug der Worte. Bist du bereit? Dann bin ich einmal so frei und prüfe dein Talent auf Herz und Nieren. What? Sie wird unser Champ-Gegner sein? Also nicht Nemila, sondern Sagaria, Top-Champ. Und da wir auch Top of the Tower sind, habe ich das Gefühl. Das wird der letzte Kampf. Es wäre mir eine Freude, wenn du mich besiegen und Champ werden würdest. Da bestätigt sie mich. Meine Aussage. Und sie hat sechs Pokémon. Muss auch sein. Nicht ein Schlag. Was ist das für ein Kenne ich gar nicht. Sie ist aber funny. Okay da ist das eine sehr starke Attacke. Das ist schön, wenn man nicht denken muss, einfach nur gucken, wo sehr effektiv steht. Aber leider ist das sehr effektiv. Was ist los? Es sieht ja nicht ähnlich, dich von so etwas aus dem Konzept bringen zu lassen. Was meinst du? Läuft alles wie geplant. Bam, tot. So, hab ich noch sechs Pokémon, du fünf. Ja, Dieser Tag war eine ausgezeichnete Wahl. Gut, mach weiter so. Okay. Wow. Schön, was wirst du lernen? Oh, Feuersturm. Feuerbrunst, die das Ver Ziel versenkt und ihm eventuell Verbrennung zugefügt. Oh, aber Genauigkeit ist Aber, oh. <lacht> ähm. Ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Hat aber auch nur 5 AP, ne? Ich lasse es erstmal. 5 AP ist mir ein bisschen zu gruselig. Actilas, ein Eis-Pokémon. <lacht> Wenn Takoko gerade was Neues lernen möchte, dann kann er mal lernen, hier gegen eines der stärksten Pokémon im ganzen Spiel zu kämpfen. Nein, das habe ich einfach nur so gesagt. Ich weiß nicht, ob es das wirklich ist. Ich habe keine Ahnung. Ich wollte nur episch sein. Aber ja, Level 58 gegen Level 61. Und 3 Level Unterschied? Wird das ausreichen? Nein. Du wirst nicht aus das wird nicht ausreichen, dass er Widerstand leisten kann. Zwei schon mal down. Gladimperio sagt rein gar nichts. Keine Ahnung. Gladimperio. Oh, die Weiterentwicklung von Cesurio. Glaube ich, ist das Pokémon, ne? War das doch? Ja, ich glaube schon. Ja, da ist es. Oder nicht. Bam! Leider nicht ausgereicht. Mit feuer schon hätte es ausgereicht. Kniefallspalter. Ich habe jetzt äh, Respekt vor dem Ding. Ich habe definitiv jetzt Respekt vor dem Ding. Ähm. Ja, was mache ich jetzt? Ich brauche eine Priority Attack. Düsen die wird bestimmt ausreichen, oder? was für ein typen hat das ding stahl bestimmt aber was noch käfer Käferstahl? Düsenlim sollte ausreichen oder ja klar ich habe mal Halblege hier natürlich muss das ausreichen <lacht> so die hälfte haben wir chef rum das ist auch wieder ein pflanzen pokémon oder ich glaube das war auch wieder ein pflanzen pokémon chef rum das ist nicht dieser so bock hast schon 6 so oh, verwechsel ich das gerade. Maybe verwechsel ich das auch gerade. Nee, ist genau das, was ich dachte. Genau deshalb habe ich hier. Nevermind! <lacht> ich vergessen, dass Super super langsam ist. Hm. Ach so, ja. Bin ich dumm? Das ist doch ein Pflanzenbummer. Warum setze ich dann nicht einen Eisbummer leider? Sorry, Leute. Ist doch früher morgen, ja. Actually, ist es sogar früher morgen, wie ich das gerade aufnehme. Also, das zählt. Das zählt. Ich bin zwar kein Kaffeetrinker, aber ich könnte einfach sagen: Ja, ich habe noch meinen Kaffee nicht gehabt. So. Und Chef, rum, das war's mit dir? Zwei Pokémon noch. Wird noch irgendwas haben, um mich aufzuhalten? Agilusa. Wasser irgendwas. Auf jeden Fall Wasser. Also ist Belly die richtige Wahl, denke ich. ich. Der Wahl, weil ich hatte gerade Zeiten draußen. <lacht> ich glaube, das Ding das könnte auch noch Typ Gift sein. Wassergift, könnte ich mir über dem gut. Könnte ich mir bei dem Ding gut vorstellen, das wollte ich sagen. Lol. Danke wegen Donamo. Und den Helm. <lacht> Schön Schöne Abfuck. Und zack. Warum läuft der Kampf besser als der vorher? Wie kann das sein? Sie soll, sollte eigentlich stärker sein als er. Lumiflora. Also von dem Wort Flora her würde ich schätzen, dass es ein Pflanzen-Pokémon ist. Aber ich habe halt keine Ahnung, was für eine Crystallizing sie jetzt macht, aber ich werde trotzdem mal das Titan raustun tun und mit Blizzard mein Bestes versuchen. Oh. Ha, ha, ha. Freu dich nicht zu so früh. Blumiflora, kennen wir das Viech? Nee, das kennen wir nicht. Was bist du denn für ein Ding? So ein Geister, so eine Geisterblume. Versuch mal mit Blizzard. Sei das Licht, das unsere Trainer leitet, Lumiflora. Welcher Typ wird es sein? Gestein? Hm? Das ist Gestein, oder? Das ist nicht gut. Da habe ich das falsche Pokémon für draußen. Schlammwoge. Es, es ist es ein gift keine Ahnung, was das für ein Pokémon ist, ne? Es ja. tut mir leid. Ich muss nicht opfern. Ich muss mein Wasserbomben heilen. Ich glaube, das ist das... Steincrystallizing. Bin mir ziemlich sicher. Dann will ich dir mal zeigen, wie man eine Attacke einsetzt, wenn man an der Spitze steht. Terra-Ausbruch. Oh-oh. Das ist nicht sogar die Attacke, die immer sehr effektiv ist oder so. Irgendwie sowas. Irgendwas mit terra hat zu tun. Ah nee, passt sich immer an den äh, Terra-Typen an die Attacke, so war das. Du wirst es jetzt schaffen! Mit einem Dosen-Heap! Bam! Nein! Komm schon, das ist das letzte Pokémon! Oh, was? Giftbelag. Okay, das ist definitiv ein Gift-Pokémon. Das wird mich nicht killen. Aber nächste Runde. Deshalb schnell Düsenlieb. Und somit haben wir die Liga besiegt. Wir werden jetzt wer vergiftet geworden. Aber ja, wir haben gewonnen. Kommt jetzt noch ein Kampf, wie vermutet, oder ist das hier doch eine ganz normale Liga, wie sonst auch immer? Du übertriffst selbst meine Idealvorstellung bei weitem. Dieser Blick. Welch beeindruckende Abfolge von Attacken. Welch atemberaubende Kraft. Wer hätte gedacht, dass Paldea abermals eine solch großartige Trainerin hervorbringen würde? Herzlichen Glückwunsch, Maike. Oder besser gesagt, Champ, Maike gibt endlich etwas zum Feiern. Zum richtigen Grund zum Feiern. Meinen herrlichsten Glückwunsch. Wow, wie toll, das ich echt geschafft. Glückwunsch. Das ist wirklich ausgezeichnet. Ich habe eine große Verrührung. Ah, jetzt fängt das schon wieder an. Die Pummel-Trainer seid der Schatz der paldea -Region. Und Champs sind die Juwelen diesem Schatz, die heller strahlen als alles andere. Champ, Maike. Fortan werden viele Trainer zu dir aufblicken und dich zu ihrem Vorbild erküren. Ich werde dieser Ehre gerecht und gehe stets mit gutem Beispiel voran. Komm, ich begleite dich noch zum Ausgang. Deine Mitschüler warten sich ja schon ungeduldig auf dich. Ich habe wirklich irgendwie eine Mila erwartet als Champ, aber... Nö. Mhm. Tatsächlich kam sie nicht. Na gut. Michael! Nevermind. Sag nichts. ich seh's sie doch an der Nase, bitte an. Du bist jetzt auch Champ, stimmt's? Ja. Hehe, <lacht> das wusste ich schon. Direkt im Anschluss an deine praktische Prüfung hat mir nämlich der Top-Champ Bescheid gesagt. Ich bin Champ und du bist Champ. Du weißt, was bedeutet, oder? Wir haben beide den Champ-Rang und sind somit gleich auf. Oh oh. Deshalb will ich dich ganz offiziell fragen. Bitte werden wir Rivalen, ja? Sind wir doch schon, dachte ich. Juhu! Jawohl! Jetzt, wo wir Rivalinnen sind, können wir nachher erstens das kämpfen. Lass uns gleich damit anfangen. Ich werde dir zeigen, wozu ich fähig bin, wenn ich ernst mache. Ich bitte noch um etwas Geduld, Champ wieder. Hoch Nummer 1. Gibt es ein Problem? Champ Michael, Delfinator und die anderen Pokémon sind doch noch erschöpft von der ganzen... Von, von gerade eben, ne? Wer ein guter Champ sein will, muss sich immer auch in sein Gegenüber hineinversetzen können. Ah, stimmt ja. Das habe ich vor aufregend mal wieder vergessen. Bitte entschuldigt, Michael und Vinator Und die anderen? Und noch etwas. Willst du euren ersten Kampf als gleichwertige Rivalinnen wirklich hier am Gewegesrad austragen? Hältst du das für angemessen? Äh, also, jetzt muss ich sagen... Dann lassen sie uns doch hier sicher den Kampfplatz der buma nutzen, ja? Hm, gibt es nicht vielleicht einen passenderen Ort, der mehr Bedeutung für euch beide hat? Mehr Bedeutung? Weißt du, was ein Ort sie meinen könnte, Michael? Hinter deinem Haus? Haha! <lacht> da wo wir zum ersten Mal gegeneinander gekämpft haben, also. Aber wenn wir bei mir zu Hause kämpfen, wäre das für mich aber überhaupt. Überhaupt nicht besonders. Hast also du sonst irgendwelche Ideen? Äh. Uh, äh, uh, uh, uh, City? Hm, ja, das ist eine tolle Idee. Hat unsere Reise schließlich angefangen. Erinnerst du dich noch, wie Direktor Klebe meinte, dass es bei unserer freien Ur projektarbeit um unsere ganz eigene Schatzsuche geht? Ich glaube, ich habe meinen Schatz gefunden. Eine gleichwertige Ivalin, die ich kämpfen kann, ohne mich zurückzuhalten. Warum meine ich dich, Maike. Dich habe ich gesucht. Wenn es dir also nichts so ausmacht. Dann erwarte ich dich auf dem Kampfplatz des Hauptplatzes in Melan oder City. Eure Beziehung fußt auf gegenseitigem Respekt. Darum kann man euch wirklich beneiden. Ich hätte es zur Top-Champ genannt, aber Nimila hat bei ihrer letzten Prüfung gegen mich nicht von ihrer ganzen Stärke gebraucht gemacht. Dessen bin ich mir sicher. Doch ich bin zuversichtlich, dass sie dir ohne Zurückhaltung zeigen wird, aus welchem Holz sie geschnitzt ist. Die Liga haben wir bereits abgeschlossen, doch die Mission ist noch nicht vorbei. Wir müssen noch gegen die Mila gewinnen. Erst dann ist die Mission als completed abgestempelt. Das und vieles mehr in der nächsten Folge von Pokémon Scarlet. Habe ich dich Etwas ist Leid da.